Der FIS Ski World Cup Stuba ist das Erbe der Austrian Ski Open, die von 2003 bis 2013 in Österreich stattgefunden haben und hat sich am Stubaier Gletscher seit 2017 als Slopestyle Opening etabliert. Mein Name ist Erik Flatscher und ich bin der Projektleiter beim FIS Ski World Cup Stubaier. Als echte Highlights beim Ski World Cup würde ich bezeichnen, dass wir mit einem genialen Team jedes Jahr aufs Neue spontane Herausforderungen sehr gut bewältigen. Ja, guten Tag, ich bin der Nate, ich bin hier äh, Chief of Cores, äh, meine Aufgabe ist hier den Kurs so gut zu vorbereiten wie es nur geht und dann auch es zu behalten. Äh, ich habe es immer gern, wenn ich aus der Maschine rauskomme, dass ich meine alten Knochen ein bisschen ausstrecke, also ich mache alles, alles gern und deswegen sind wir hier oben. Ne? <lacht> Uh, mein Favorite Obstacle sind die Kicker, weil da der Meister Airtime ist und die geilsten Tricks rankommen. Der Freesky World Cup Stuba ist für mich ein echtes Passion Project. Wir arbeiten mit einem genialen Team eine Woche lang vor Ort und ähm, meistern jedes Jahr eigentlich Herausforderungen, auf die wir gar nicht vorbereitet sind und es macht unglaublich viel Spaß, das zu bewältigen und dann das Ergebnis am Finaltag zu sehen. Okay, ich bin Matthäus Wanzer und wir sind hier am Stubaier Gletscher beim Freeskippen. Mein Favorite Obstacle war glaube ich der, ja, letzte Rail. Also meine Highlights waren vermutlich auch, dass ich mein Vollgas angepasst habe beim Bulli. Und dann auch noch meine ich heute in der Früh vergessen habe. Und das ist, alles, alles heute passiert, dann ist der Lift noch nicht gegangen. Das waren glaube ich auch die größten Highlights von heute, beziehungsweise vom Wochenende. Also voll den Stress gehabt heute andreas mit, mit der krone mit, mit dem Sack. Hands up baby. ja das ist natürlich das finale da mega event das ist einfach cool da mein Name ist Andreas Kleinlacher und ich bin der zeitmann vom Stuber Gletscher. Also ich bin quasi zuständig, dass alles halbwegs normal funktioniert. Das ist natürlich für uns ist das ein, ein mega Event, ein super Event. Es sind immer wieder Spitzenathleten da, es ist einfach fürs Marketing gut. Es ist einfach die Botschaft, was da rausgeht bei den Bildern, bei dem Wetter, das ist einfach für den haben Gletscher. Meine drei Worte zum 50 Cup Stubauer. Past, Present, Future, weil es meine Vergangenheit so geprägt hat, weil wir jetzt gerade da sind, äh, ein großartigen Event feiern und weil es hoffentlich noch viele viele weitere gibt. Kapisch! Okay.